aber damit macht er seine ganzen verstärkungsdrucken jetzt alle kaputt ne? oh okay, er ist tot er ist tot die sind alle tot okay, das heißt sie sind jetzt alle im nächsten zu tot ne? und Fogado hat sich immer noch nicht bewegt wird mich auf den arm nehmen an gibt es jetzt nicht so in der nächsten Gegnerphase ne? das heißt hier nach ne so hammer musst dich schon bewegen Kollege ne geht nicht so muss dich schon bewegen passt ne? dann einfach nicht Er jetzt gleich hier in wo muss ich dann als nächstes hin nach oben oder hier schon fast sagen hier in irgendwie sieht das sich raus weil meine leute sind jetzt hier da kann ich ja noch irgendjemand erledigen du nicht so stark wirst im nächsten zug ich glaube nicht ne? okay ist gut zu wissen dann wahrscheinlich ihn in diesem zucker legen ne? außer da bleibt jetzt da und schild die ganze zeit so er hat ja, habe ich mir schon angeguckt er hat irgendwie nur magische waffen das ist irgendwie voll schlecht ist So, ich versuche mein Glück mal mit dem Schnitter. Ne? Hm. Warte mal, so war doch noch mal. Daneben? Und er macht einen krit gegen mich, wird mich auf den Arm nehmen. <lacht> hey, was? Okay, weil vale, wir müssen hier mal eine kleine Tanzaktion starten. Du ne? wirst mal hier ein Auto Marv gegen Tiki kämpfen lassen. 4 5 ja Eine ja, verteilung von 18 von daher ich würde sie aber lieber hier haben ah, verdammt habe ich schon ah, 2 3 4 5 verdammt so, ich muss ich erledigen also mal. Alter, wie soll sie jemals irgendwas treffen ja da ist ein nachteil wenn du allen charakteren irgendwie so blöde waffen das war jetzt halt so versuchen ich schicke mal sie hier hin vielleicht man könnte ja noch stark gegen ihn sein ist eigentlich immer noch eine Briteneinheit? Ja. Das heißt Alfred. wenn ja, nicht schlecht, ne? Er hat gegen Drachen und gegen Briten einheiten was. Na gut. Machen wir ihn ja Dann wir mal kurz, ne? Dann sollte eigentlich um den Zug fertig sein wenn ich dann habe ich ihn glaube ich eingefallen er kann sich ja nicht daraus bewegen glaube ich ja wenn ich immer noch hier im packe dann kommt er nicht mehr da raus sehe ich gerade da ja, das mich nicht mehr ne? so, wenn du gleich zum bogen wechselt ah, keine diskussion 83, 81 da trifft er da kommt jetzt nach links ne? also nee. so, kriegt den jetzt down mit euch beiden ne? ich habe halt eine etwas hohe magie verteidigung ne? wir helfen ja voll viele leute gerade 24 ne, ich reicht den gar nicht ah. klar man weiß was? Du, er kann sich sowieso nicht bewegen Weißt du das schlimmste was er machen kann ne? 22 24 ich kann ja eigentlich niemanden töten ja dann bist du mir ein ausrufezeichen ganz auf sie losgehen 41 29 Aber damit doppelt er nicht ne? 41, 29. wenn mal ja schon gerne erledigt kriegen, ja. jetzt schon wieder voraus, dass ich treffe, ne? Mal gut, versuchen was. Was eigentlich wo die ganzen? Aber ich nehme an, das sind alles Assistenten, ja, ne? Die herumlaufen. Ja Okay, cool. Wir da. Elfenwind, dich kriegen wir da bestimmt angelockt, ne? So, ich gehe jetzt erstmal hier in. Macht dich platt hoffentlich. Ach. Oh. Äh, sind einmal sechs. Wenn zwei von denen treffen. Ich hasse solche Voraussetzungen. Oh. Er hat dem ja れて ja wir werden wenn man das nicht machen einmal zweimal okay wir okay. Oh, der stirbt wirklich jemand der merkt gerade zum ersten Mal hat jemand echt echt stirbt neben die auf jeden Fall ne? gar nicht mehr so gewohnt, ne? So du gehst hierhin, ne? Elfenwind, das Hortensia sehe ich gerade. 27, du hast eine Menge. Oh ja. und hm. dann erreicht mich wahrscheinlich gar nicht, ne? ne. So, du, ne, Stärken will ich nicht ansetzen. Ich purgativ gehabt hätte. So, als ich aber gerade, hier sind noch Gegner. Er ist ja noch, ne? muss ich ja erledigen. So, gibt es einfach nicht mal. Find mal bitte. Ja, dann ne, bitte schon wieder ja mit einer P überleben. Das darf einfach nicht wahr sein. So, sie ist ein ja Sicherheit, ne? Hier. Und die Gegner hier sterben vor. In der Gegnerrunde, der ne? am Anfang der Gegnerrunde, oder? Anfang der Gegnerrunde, ne? Am Ende werden ein bisschen broken. tensia hast du wieder was nichts ausgerüstet hier natürlich gut wenn sie ihn sie sie erledigen könnte ne ja was sagt mir sie wieder aber nicht auf mich loskommen weißt du ja du hast natürlich wenn ist wieder klar wenn ich sie an unlock, dann weiß ich nicht ob ich sie erledigt krieg meine geballten macht von charakteren ja so, was hast du ich weiß nicht wo ich als nächstes hingehen soll ich mal die heilanimation überspringen ne? Wie viel schaden würdest du mir machen auto oh, one shot ist nicht cool Aber ich wünsche man könnte hier von von reittieren ab man könnte ja irgendwie runtersteigen von reitieren so wie in free hours ist cool Einen Schlag stirbt Nur weil sie schwach gegen äh, fallen ist so, magische angriff 41 alter ist das krass ich will sie aber glaube ich gar nicht anlocken. Ne? naja ah, kommen wir jetzt hier abläuft, ne? Okay. er ist jetzt stärker geworden da ne? fliegt einfach darüber okay ich glaube das hätte ich nicht überlebt Warte wäre ja Fogado auch kaputt irgendwann. Er hätte ja Fogado irgendwann getötet, oder? Aha! Oh, der war sehr gut. Ja, den, den fand ich gut. Und Hortensia bewegt sich auf uns zu. Und das Viech bewegt sich auf uns so Was jetzt, was jetzt nicht im ersten Zug schon kaputt? Ne? Hm. So, ich habe leider schon getanzt einmal. Jetzt gerade nicht so gut der Timing, ja, dass die sich bewegt hat. Ach, sie musste sich natürlich ausgerechnet jetzt schon bewegen, ne? Das hat absolut schlechteste Timing gerade schon. Ja. Nee, mir sehr stark an. Ich werde sie nicht kriegen hinkriegen. Ja mit nee. Auch nicht mit Erika. Erika hat ja auch ein Windschwert, ne? Doch. Oh, sie hat gar kein Ding, sehe ich gerade. Sie hat gar nicht so ein Kristall sich voll einfach erledigen jetzt da kommt aber er wieder ne hat er schon wieder hier einfrieren ich könnte er ja Rettung einsetzen ne wird sich auch wahrscheinlich machen ich meine er wird wahrscheinlich nicht so viel Schaden gegen sie machen ne oder sie ja so halt ne okay ich weiß nicht wer Rettung hat ne? aber irgendjemand muss es gleich einsetzen wer hat Rettung irgendjemand hatte Rettung ne also niemand nicht, niemand hatte Rettung aber irgendjemand so da ist hat er zwei Lebensbalken ist klar also damit kann ich eher leben als wenn den irgendwie seine seine äh, dingen ziehen sich hoch so, ich blockiere mal ja ein paar Sachen, ne. Und ich hoffe, nur weil ich jetzt ihn jetzt hier bewege, dass er jetzt nicht im nächsten Zug stirbt, ne. Er wird aber ja nicht direkt schon im nächsten Zug sein, ne. Kräft er uns überhaupt an. Oh mein Gott, ich mache ihn ein Schaden. Da ja, bringt nichts, ne. Man halt sich sich ja hier hoch. Ähm, warum müsst ihr euch alle jetzt schon wieder bewegen, ne? Er hat alle Magier aber, ne? Das heißt, wenn ich ihn hier im Platz ist eigentlich okay, ne? So, wer hat jetzt Rettung? Ich weiß nicht, wer Rettung Ich Irgendjemand hatte gerade Rettung getroppt Und irgendjemand hatte Rettung. Ich weiß nur nicht, wer. Du. Du hast beide Rettungen. Okay, damit kann ich leben. Mal. Gewitter, das ist gruselig, aber... Das hier ist noch gruseliger. Da werde ich sie wahrscheinlich hier so irgendwo hinbewegen, ne? er drückt mich von hier aus schon wieder? So, was ich machen werde ist... erstmal dich hier an. Ne? Also, das ist der Plan jedenfalls. So, hier bitte auf mich los, Kollege. So, ich mache den ja ne? Kein Lust, dass die auf uns losgeht und uns all fertig macht, ne? Deswegen habe ich die jetzt einfach mal kurz mit dem Windschwert ja kaputt, ne? motorin selber hast du keine Konversation, ehrlich ich wusste erika zu geben eine gute idee okay so stärken einmal ja wahrscheinlich eher stärken einsetzen De purgativen ne? so ja jetzt muss sie wie weit trifft das äh, wie weit geht das acht ja das ist ja locker das heißt welche ich dich wahrscheinlich hier in ne? ich möchte ich mal hier, ne? ich, wirklich mal hier ne? ich hoffe eigentlich im nächsten zug werden wir ja schon alle kaputt sein ne? werden wir schon nicht noch hoffentlich hier einen Zug geben ne? mit dem ich mich ja bewegen kann ich versuche hier so einige dinger klein zu halten Aber wenn er sowieso jetzt mal ein Dingen bekommt, dann macht er doch gar keinen Unterschied, ne? Da muss ich alle erledigen. Das ist das hier Zeitverschwendung, finde ich. So, ach, sie könnte auch Rettung einsetzen, ne? Ja, ne, ich sollte vielleicht mal gucken, wer du überhaupt einsetzen kann. Rettung ist B. B. Das heißt gehe hier hin, ne, ja, Geh am besten hierhin, dann, ah, verdammt jetzt, ist sie wahrscheinlich gleich in Reichweite von, ah, war glaube ich nicht so gut gerade, ah, ja, problem ist ich weiß nicht wo sie, sie hin platziert wenn sie ich nehme an hier hin ne? weil sie zieht sie von hier aus hier hin ne? also müsste sie ja eigentlich oh, das aus so ein ding also müsste sie sie ja wahrscheinlich dahin packen ne? so. So. So. Dann kommst du mal hier hin Sie da eingepackt wird, genauso weit statt. So, sie kann eigentlich auch hier stehen bleiben, würde ich sagen. Ne? 19, 19. ihr seid gar nicht so stark, sehe ich gerade. 19, 19. ich mal hier, ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwie bringen wird, aber kannst ja versuchen. Ne? Das Spiel nimmt wahrscheinlich an. Ich muss die alle blockieren, damit er gar keinen fressen kann. Ne? Irgendwie sowas. Ne? So 26, 27, 31, hält sie ja locker aus. So, das ist eine Reichweite mich auch. ne Ja. Dann mache ich Folgendes. Sie sich damit auch unterrichten? Ah. Ich hasse diese. Ach, das von Dings. Ja. Dann messen wir ja, wenn du nah genug an uns alle herankommst, ne? Soll ich mal jetzt den ja? und das hilft nicht für dich okay alles klar cool <lacht> der hilft hat nicht alles klar ah. Ah, passiert ah, passiert Oha. er ist auf uns zurückkommen ein Kripp ist natürlich sehr gut ein danke dankeschön das war ja ein bisschen weitermachen natürlich ne? vorankommen okay auf wen gehst du los hat es so nicht auch irgendwie so eine super attacke irgendwie Ich glaube, dieser eine Typ kommt auch irgendwie da vorbei, ne? Oh nein, was ist da? Oh Gott, was war das? Schade macht Okay. Ja, nehme ich. Sie hat sich auf vollen Reichweite hier gerade bewegt. Ja, ist auch auf. Ja, relativ gut klappt und ich gerade so er natürlich aber nee. oh, und da kommt noch verstärkung ist klar okay ich wollte schon sagen wenn oh nee, warum von allen leuten wieder, sowas wieder? so was ja, wieder ich habe die verstärkung gestoppt ich heute ab Was ich nicht brauche, müssen sie sie bräuchte ich? Sie müsste mal ihr Dings einsetzen. Ihren Fernangriff hier ist nirgendwo so ein Teil. Leider, soll ich nehme jetzt mal an, ich kann von denen abhauen. Ne okay, so hey guck mal, hier kann ich nicht einfach hier reingehen und. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, was ist das denn? Sehe ich denn hier gerade? Geil. einfach oh mein Gott, das vereinfacht hier gerade alles ungemein. da so, jetzt muss ne? ich natürlich ein wie alle Weil... Jetzt weiß auch nicht, ob ich nicht, das schaffe. Da sind so viele Leute gerade. So, damit ich das hier abblocken, ne? Da kommen die Magier, hier ist auch noch einer. Na, ich bin eigentlich zu weit. Aber warte, ich habe eine Idee. Könnte sogar funktionieren, erstmal gucken. Was zu spieler ja gerade hier noch Octopath Traveler 2 nebenbei Ne und einer Kacke. Irgend so ein random NPC sah genau aus wie Barf und so blaue Haare mit so Tiara. War natürlich ein Mädchen, ne? trotzdem merkwürdig. ich kann gar nicht so du kollege ne du kommst wahrscheinlich sowieso nicht auf mich los ne aber, kannst aber suchen versuchen aber eher ja, ich brauche euch auf der linken Seite ne ja verteilen wir uns mal so ein bisschen ne mir geht ja auch nicht los du was deine Dings noch mal aber du hast mal nur voran Krit ne? 23 28 kann aber ich doppeln ne? doch kann also da steht jedenfalls dass es da steht jedenfalls nicht dass es nicht kann Warte mal, wie viel sieben wie hat er in 27 mit da kann ich nicht ne, da kann ich nicht doppeln hm der wird doch sowieso nicht auf mich loskommen. Ne? Da wieder Blödsinn. Ja, aber ich mir nur ein oder greift er uns echt nicht an. Der greift uns echt nicht an. ne? So, mein Plan ist jetzt erstmal. ne? Ich mache ihn ja ne? und ich mache sie mit dem böden Total, ja, platt. da gibt es keine Unterhaltung. Ja, ja, so, ah, oh, ich sehe gerade, das. Das hat aber auch nicht so gebracht, wie ich mir vorgestellt habe. Ich wollte jetzt ihn ja benutzen damit er sie hierhin bewegt ne? mit seiner eigfähigkeit aber da wollte ich hier vierfach treffer mit ihr einsetzen aber komme ich jetzt nicht dran wegen mein hauptcharakter schwerte schöpfers stimmt da war ja was <lacht> Warte mal, was Ah, nee zwei ich wollte schon sagen ich dachte er sei äh, drei da so, was machen warum ist meine Dings runter meine hm. 72 komm schwert des schöpfers Klasse. das war letzt schwert für die die es nicht wissen Nichts mehr so eine Wand bauen, erstmal, ne? Also er kriegt hier nichts getroffen. Ne das Gefühl, wenn ich sie dahin packe, dann wird sie von allen auseinander auseinandergenommen. Ne 31 27. Ich möchte ihn hier angreifen, dann sehe ich habe ja wie es weitergeht. Ja Genau das wollte ich jetzt gerade nicht. So, es kommen die zwei ja nicht durch. Ne? Aber wenn ich jetzt Temera hier bewegen, ne, dann wird sie jetzt hier... Ah nee, warte mal. Ne, ich habe noch Optionen. Warte. Ich kann versuchen anzugreifen. Danke. Oh. Tut mir leid, aber das sie dann witzig aus. also jemanden von einem Weibern oder ein Pferd irgendwie runter aus. Aber jetzt wird sie ja auf einmal leid. Natürlich, so ähm, jetzt könnte ich sie hier mit Eik mit Eik's Fähigkeit so rausholen, dann wäre sie immer noch in Sicherheit. So, ich gehe jetzt erstmal hier oben hin mit ihr. Dann trenne ich mich wahrscheinlich hier so, ne, mit meinen Einheiten. Mhm. Ich hätte es liebend gerne, wenn ihr irgendwie auf sie losgehen würde aber geht ja wahrscheinlich sowieso nicht, ne? 27. Du erreichst niemanden. Du erreichst mein Hauptcharakter. Nee, da ist schnell. das schnell so noch relativ übersichtlich sehe ich gerade Wenn ich nie im nächsten Zug ne durch Neil hm, ich könnte das hier nur einsacken ne bevor ich gehe wäre vielleicht gut ne hier gleich wieder alles zusammenbricht also bevor der hat wieder hier da sind ja auch noch Leute habe ich ich Glück habe wenn die wieder verschlungen von ihm ne ja, dann kannst du doch gar nicht alle hier aufhalten bevor die auffrisst so warte mal wer trifft mich da wer du du gehst du gehst ja gar nicht auf die Leute los oder stehen nicht so, du hast Elfenwind, das warum man hier noch geregelt kriegt. Ich könnte, weißt du Elfen Donner? Okay, dann mache ich folgendes: einmal ein Bündnis, bitte. Dann mache ich einfach den, ja. Naja, guck mal hier. Problem gelöst. Ich meine, da war noch nicht mal wirklich ein Problem. Aber es ist jetzt gelöst. Warum trifft er mich noch immer? Wat? ach so wegen elfen donner ja ist okay so, so was ich dann ja mache ist ich gehe hier ne? giga donner schwert entschuldige was einfach mit einem magischen schwert eine magische tag die physische schweife Angriffskraft verwendet. Nur Schwerter. Habe ich noch nie gesehen. Da oben rechts wird aber angezeigt, was die dann machen. Die Frage ist, kann ich den erledigen? Was hat, hat das für eine Reichweite? Jetzt sagt mir spielt Spiel natürlich wieder nicht. Ich ne pack mich jetzt wahrscheinlich erstmal hier in Reichweite. Hier raus. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sie hier so aufzutrennen. Ne? So, ey, das Spiel sagt mir, ey. ja geht, aber der macht doch die ganze Zeit nichts. Der macht 43 Schaden. Sie ne? wird sogar überleben. Okay. Wenn ich hier so weit ausrüsten ne? zur Not kann ich ja immer noch Rettung hier einsetzen, ne? wenn ja irgendwo alles schief geht, dann kann ich sie ja rüber packen. Alle so. Egal. das ja. ja, sie hatte weniger Verteidigung. Ne? Ich weiß nicht wieso, aber. Kann ich nicht hier bewegen Okay. Und du gehst echt auf mich los. passiert dem besten Man macht den dann kommen wir angriff mehr schaden als ich werde wahrscheinlich beide daraus retten Bisschen nervig natürlich, ne? Ach, hat sogar gedoppelt. KP werden wieder gesenkt und auch voll dämlich ist. So, am besten wäre jetzt, wenn er Dinge kaputt machen würde, ne? ne? macht er nicht. Das heißt, die Dachen sind hier immer noch am rumlatschen. Hey, was geht? Na, ich hatte einen Ritter tot. <lacht> Sagst du dazu? <lacht> Wenn ich den überhaupt treffe, damit. so also mal. Ich kann auch, ich kann auch den einsetzen. Und ist auf jeden Fall tot. <lacht> Außerdem habe ich dann hier ab hier der mich. Wow. Ja, das ist mir ein bisschen sicherer. Tut mir leid. aber entschuldige ich mich. Sterb. <lacht> Entschuldige ich mich denn? Stirb. So, ähm, er hier, was Ich weiß nicht, ob das so eine gute Situation hier gerade ist, ne? In der wir uns hier gerade befinden. Ich will die beiden, glaube ich, hier eher rausbewegen. Was habt ihr? selber kein Ding, 7,30, kein Ding. Ich werde wahrscheinlich da rausretten, ne? Äh, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cool. Obwohl, wenn ich mit... Wenn ich ja alles auf ihn draufballer, ne? Kriege ich den dann down. Oh jo. 53, 58 20 werte werden reduziert Und dann gehe ich so auf ihn los ne? 17 71 kann ich nicht kontern das ein typ aber das ist egal ah, jetzt habe ich sie aber schon bewegt ne? Dann so erstmal mal. Ne? Ja. Werte reduziert. das mhm. war ich glaube nicht. Ja. Ja, sie trifft aber so gut. Ah, jetzt habe ich den schon bewegt. Ja, den wahrscheinlich erledigen können. Äh, wenn ich von dir voran einsackeln, ne? nach dem, wie das hier abläuft, ne? Ob ich den... Habe ich den so viel Schaden mache, ich glaube eher nicht, ne? Erstmal gucken ob das hier trifft, ne? Wenn das hier nicht trifft, dann ist sowieso vorbei. Okay. So, ähm fünf, sechs. So, so. Dann muss ich von ihr das einsacken. Kann sie das überhaupt benutzen Ja, ne. Sie hat mehr Magie als. So. Wird oh. nie im Leben treffen, ne? Doch, tut's Oh mein Gott. So, dann haben wir schon einige. haben wir schon vier Leute hier erledigt. Ne? Hast du nicht auch ein nee, Rapier? hier? Ist ja nix ab. So, ihr Typen, ne? Fällt mir grad gar nicht. Ganz nicht an die vorbei. das hast eine Lanze, natürlich hast du eine Lanze. Oh, nein, nicht auf ihn. Ah, auf einer P. Ich krieg jetzt Moment, zu viel, ja Mann. Ah, auch schon wieder ein Papi. So, dann mache ich Folgendes, ne? 1 2 3 4 5 6. mache ich damit den nee, auch ein bisschen Schaden. Ja, ich gehe ihn aber dann nicht down, ne. Ah, ja, versucht. Okay. und der blöde Wyvern gleich macht mich zwar macht mir ein Auchi, aber was soll es, ne? Da, die werden alle auf ihn losgehen. Ah, 35, das sind aha, 11. Warum sind die alle schneller? 11, ähm... 11, 13... mit aber leben ne? Ja, denke, voll knapp, aber... Macht mit ihrer... Oh. 18%. <lacht> ähm, ja. Ich gehe auch laufen, ne? Oh ja. <lacht> na gut dann machen wir ihn ja bleiben sowieso da stehen ne? war keine bewegungsreichweite glaube ich aber der könnte gut sein ja. magie harmonie alle im takt Jurémie, fast so. Ich kann mal anziehen. Hm. Ah, muss ich jetzt muss ich echt so riskieren? Nicht dadurch hier ein Kristall verlieren, ne? lieber so. Ah! Aber er bewegt sich ja nicht, ne? Na. Ist ja egal. Oh, nicht Nicht schlecht. Damit treffe ich garantiert. mal also eigentlich, wenn ich mich dahin bewege, kann ich gar nicht, wenn ich nie irgendwie im platz war schwer versucht sich dahin zu tröpfen. Geht einfach nur so. Ähm, hallo. <lacht> Ja, kann ich natürlich wieder nicht machen hier so wir verpissen uns von hier ne und ich kann natürlich wieder nicht kontern jetzt hier also mit dem Speer halt ich hätte ich hier gar keinen Schaden gegen den machen was für eine Verteidigung hatten der 36 cool 14 0 sag das doch Oh nice geht als nächstes hin. Oh Gott, ich glaube nicht, dass da jeder rechtzeitig rauskommt. Da kommt doch niemand, da kommt doch nicht jeder raus rechtzeitig. Hallo, obwohl doch, obwohl Diamant. Oh Gott. Okay, da muss ich Rettung einsetzen falls ich noch eins habe weil er ist jetzt ja voll eingesperrt na hätte ich diamant einfach nur wegpacken sollen da ja nee. So, die kirche alle raus nee? wer hat hier rettung Oh mein gott ich bin so froh dass du gerade rettung hat nee? <lacht> aber wer bewegt sich jetzt hier hin, nee? ähm das ist nicht so gut gerade. Ich habe meine ganzen Leute jetzt hier. Ah, äh, nee, nein, ich brauche ich müssen wir retten so. also die sind alle in sich ne? sind wir alle in sind rechten seite was wenn ich wollen hm. okay die gute nachricht ist die meisten sind ja alle fliegen ein die drei kann ich hier einfach raus bewegen ne? die beiden muss ich dann raus retten wahrscheinlich also auch hier mit Dingen hier mit Selin äh, aber Erstmal muss ich Diamant retten, sonst fragt er mir ja. So, Selin, ähm, du wirst ja von hier aus auch oder? Da <lacht> <lacht> <lacht> muss auch bedenken. Wenn man rettet, dann kann der Charakter der gerettet wurde. Falls er sich noch nicht bewegt hat, der kann sich ja auch noch mal bewegen. Ah. Oh Gott, ich muss da weg. Eigentlich überhaupt hier so hinbewegen. Und ja. Termera hat es auch noch rechtzeitig herausgeschafft, Und ja, äh, müssen wir im nächsten Zug hier mit. Ich glaube, ich werde. Aber sie lädt sich, sie lädt hat relativ schnell auf, ne? Von alleine. da oben okay ähm ja er bewegt sich jetzt hier nach rechts naja ja aber so sie wird sie ja wohl noch retten können oder ja müssen die beiden irgendwie gleich rausgerettet werden. Also hier Alchris und Madeline. Jana kann er einfach fliegen. Ja, mal hier. Kann einfach so erledigen. mal. die verstärkung auf der Seite werde ich aber nicht aufhalten können ne ich habe nur zwei drei Leute gleich so dann muss ich euch hier so vorbereiten zum retten hat nicht einer von euch auch Rettung oh ja noch mal so so gibt mir als Spiel ja genug Rettungsstäbe so da er alle weg. Ja, irgendwas sagt mir, der wird aber trotzdem hochgeballert. Also bringt du irgendwie nicht hier die Verstärkung zu stoppen. Nein, da war noch ein Ding, womit ich meinen Dings aufladen konnte. Oh, nun aber oh, er hat immer noch zwei so, hm. jetzt sind sie alle da aufgetaucht also ich nehme an wenn er irgendwie genug leute ja stabilisiert ne, dann kriegt er erst nur dann kriegt er erst nur dings ne? äh, ein power up oder du mich treffen Hätte ich ihn vielleicht die ganze Zeit irgendwie angreifen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwann wird er ja wohl irgendwie zu dem finalen Dinge hingehen, ne? So, ich sehe gerade, hier sind wieder ein paar neue Leute aufgetaucht, ne? Könnt ihr eigentlich wagen? No, einer P! Jetzt geben wir doch nicht hier so auf den Nerven. Kann doch nicht sein, dass du immer mit einer P überlebst, ey. Oh It's a to fear. trifft so, er habe ich so das, Gefühl, das war nicht gedacht von dem spiel dass er sich jetzt nach dahin bewegt ne? ähm ich einmal angreifen und um so ein ding zu bekommen mit nee. 200 prozent Warte mal, machst du gerade ein ap mehr schaden der nee. Nee. drei trotzdem ich hätte am liebsten mit ihr einmal angegriffen aber ich muss sie mal sowieso ja warte mich um idee So, dich, ne? Oh. Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wollte mal, du nutzen ne mal, hier mal, mal, mal, mal, warte mal, dich, dich nutzen, ne? so, mal, hierhin, ne? So, dann, da kommst du ja in oder hier in am besten und äh, du machst ihn ja kann man nicht mal Stärken einsetzen. So ich weiß nicht, wo du ihn am na naja ne? Aber ich nehme an oben dann, ne? Weil der einzige fett da frei ist, ja so was haben wir uns sagen gekümmert ne? Und sie können wir einfach ja runter hauen indem wir mit Sigurd hier die Dings aktivieren die probleme also sofort draußen Na, hat jemand der Stärkung ich würde mal gerne so einen Stärken einsetzen wäre jetzt super cool Dann ich vielleicht einen von denen abschieden ne? sind so viele von denen ne? Das ist schon wieder echt nötig hier. Ah oh, oh. Okay. aber ja, warte mal 118 ne. Ich eine Reichweite von 1 2 3 bis 5 cool. Pff. Ja, krieg ich nicht getroffen. Dann schau ich mich hier erstmal Ich kann da mit ihr einsetzen, ne? aber im Moment braucht keine Heilung, glaube ich. Hat man durch Stärkung? Ne? Ja, von ihr treffe ich nicht alle. So, ich muss die blöden Drachen hier aus dem Weg räumen. Das ist nicht purer Tipp. Verstärkung einsetzen. Ah, okay sie füllt ihr Dings auf, genau. Der Band dingen. Er geht direkt nach unten rechts schon. <lacht> Weil ich nicht da bin, ne? <lacht> ja, okay, ne? Kann man natürlich machen. ja da nichts ist zum bekämpfen, ne? Oh, da ist, ich muss aber Dings hier rauspacken. Ähm, okay, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen unverschämt, ne? So, ich muss es natürlich aber jetzt hier rausbewegen. Ich weiß ich warum ich dich da gelassen habe aber hey Jetzt sind wir wieder weg da kommt gar der frisst überhaupt gar keinen ja außer ihn ja nein einen rettungsstab nein Ach, die werden aber nicht sterben das kotzt mich gerade an da geht ja unten unten rechts hin was bewirkt das schon wieder Hätte man irgendwie so hingehen sollen? Ich glaube gar nicht Das Spiel ist schon wieder gebrochen und irgendwie hat's gemacht, was ich nicht hätte machen sollen. So mache ich hier, ja ne. na gut, ist einige von den dingern sterben relativ schnell ne. Man macht ja alle magischen Schaden Spezial. War da gar nicht so stark sehe ich gerade. 20 und 15. Okay, die Quantität mit der er auftaucht ist nur ein bisschen ich hier gerade nervt. macht man hier, ne? Erstmal alles erledigen, was hier im Weg ist. So, ich muss, glaube ich, hier mal mein Bündnis mit ihr einsetzen. Weil er kann jetzt, glaube ich, fliegen, ne? Dann gehen wir hier hin. Ne? Die machen alle 15 Schaden ne? mit angriffen So stark sind die nicht. Wenn ich da düse und die alle fertig mache, ich habe ja auch noch einen K, ja, mit der ich heilen kann, ne? Also wenn ich jemanden da reinpacke, der ganz schön tanky ist, ne? So, diese, ich weiß nicht, wie diese Situation schon wieder ja so unmöglich ist. Ne? Warte mal. Ja. So, er kann nur von denen getroffen werden. So. man muss aber einer von treffen. Machbar, ja. Um Kayo. Okay. So, jetzt muss ich ihn erledigen. Der kann ich auch noch abschießen. Ne? Ich kann ja eine Menge Gegner erledigen in dem Zug. steht alle gerade so unpraktisch hier ne? ich will mal sehen ja Tiki, ne ich habe einen angriff dagegen drachen effektiv ist ne? mit tiki ich von dieser Erweckungsstein stein wäre natürlich auch gut ne? ist das er schafft Nebel, kein Erstfolgeangriff. Mhm. Ihre Werte sind ja jetzt auch erhöht, ne? Ach, also war Au. ich als erst sagen so entschuldige was also weil es egal ich weiß nicht ob mein den überhaupt getroffen kriegt jetzt wer überhaupt daran kommt Okay, alles okay, alles okay, cool. muss definitiv Mekkaya einsetzen. So. Jetzt muss ich nur noch die alle erledigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kein Problem, ne? ist theoretisch auch gar kein so ein großes Problem, so den kann ich erledigen zum Beispiel. Ich muss nur alles andere ja auch noch erledigen. So ich, ich tue es einfach ja. Ich gehe jetzt hier ein bisschen Offroad. So pass auf ne. Ihn erreicht Nö, ist viel zu weit erkennen so war eine gute Idee ich glaube nicht okay drei sind hier so meine meine Idee war jetzt eigentlich ne? eigentlich so wir müssen einen von den abschießen geht nicht anders ne? Und ich würde sagen, ich würde sagen, ihn dann. Ne? So, jetzt muss ich eigentlich nur genug hp haben, um alle angeführt zu überleben, ne? Du weißt mit deinem fern angefahren. Du greifst mit deinem fern angefahren. Das zweimal 15, sie ist tot wollen auch gar nicht mit Kaya einsetzen ähm, hat irgendjemand Erholung nenne ich Erholung äh, was jetzt noch ein, ne? das Gefühl, wir setzen mal einmal stärken ein so gefühlt jetzt gar nicht guter Zug Aha. So, sie überlebt hat, ne? Sie wird ja zweimal von denen angegriffen. packen sie da 15, ne? Wenn ich glück habe sie sogar gar nicht, ne? 98. Oder 18? Ne, ne ein Angriff, okay. Äh, aber höchstwahrscheinlich wird sie getroffen. So, dann bräuchte ich noch hier irgendjemanden, der Dings hat. Erneuerung, das habe ich gesucht, ne? Damit ich hier sofort teilen kann. Und dann geht es uns eigentlich gut, ne? Die Typen werden schon wieder näher kommen, ne? So, ihr könnt versuchen auf ihn loszugehen, ne? Aber er wird höchstwahrscheinlich ausweichen. Okay, äh, Celestia, wo war sie? ja. Okay, hey, warte mal, warte mal, warte Was rede ich? Boom. Jetzt versucht uns zu treffen, ne? werden wahrscheinlich auf sie losgehen und sie wahrscheinlich treffen. Aber ich habe ich ja Glück. Ne? Ich euch mal hier. Also. So, so sollte es eigentlich gut gehen. Ne? Wer dürfte eigentlich nicht verrecken? Ist sogar diesen einen Magier einnuckeln da geht er da unten rechts Kristalle auf. solange lange hat hier nicht so ein endgültiger Lauf gegen die Zeit ist, wo er irgendwie ja, keine Ahnung irgendwann ist noch eine Insel übrig, ne? Und äh, töte mich. Und dann, die muss ich dann auch innerhalb von Einzug oder so. Und ich muss den irgendwie innerhalb von einzug erledigen bevor die insel drauf geht da wäre natürlich ein bisschen doof aber ich nehme an das wird nicht der fall sein ne? Ja, was geht, na? Au. okay sind aber trotzdem immer noch so viel gegner natürlich kommen hier immer verstärkungsgruppen so, da waren aber alle Verstärkungstruppen. cool